Sie haben die einzigartige Möglichkeit, in einem Intensivworkshop mit Dozenten und Experten auch Ihre Rolle, Ihren Eintritt in diesen boomenden Sportmarkt zu erarbeiten. Nutzen Sie die Chance und bauen Sie Ihr Wissen um diesen neuen Sport und Ihr Netzwerk aus. Bei Fragen zur Weiterbildung Advanced Esports Manager am 12. und 13. Oktober in Wolfsburg kontaktieren Sie mich gerne persönlich oder senden Sie eine Mail an esports at sportbusinesscampus.de.